Hörst du das auch? Was? Die Musik. Ah, du meinst den Freiheitsmarsch aus der 9. von Beethoven? Ja genau, wo kommt das her? <lacht> Natürlich vom Emil. Der Emil kann pfeifen? Da braucht er nicht. Das ist seine innere Melodie. Der hat er immer dabei. Aber ich tauge mir so, dass jetzt wieder alles offen hat und die Bühnen und gesungen und tanzt wird und ich stehe ja so auf Musicals. Du machst das Abcashen mit Musical-Versionen von uralt Filmen? Ich I'll be back. If you wanna lift, take my hand and come with me. I'll be back. Gehoffern. Ist ja wahr, im Endeffekt hört sich das alles an wie totally Eclipse of the Heart. Das stimmt ja gar nicht. Da gibt es ein paar ganz neue Musicals, die ganz, ganz, ganz berührend sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel Basti Christ Kanzlerstar. Könne ich nicht noch nie gehört. Was für ein Blasen lebst du eigentlich? Das ist der ganz große Hit, hat vor vier Jahren seine Premiere gefeiert und wird seither ununterbrochen gespielt. Na ja, mit einer Corona-Unterbrechung natürlich erzählt wird die außergewöhnliche Geschichte eines jungen Mannes, der einen Traum hat. Ich möchte meine eigene Partei, meine eigene Justiz. Die Medien mögen mich und drucken meine Tweets. Hey, hey, ich möchte Kanzler sein. Hey, hey, ich möchte Kanzler sein. Ja, und schließlich schafft er es aber tatsächlich, seine Träume zu verwirklichen. Aber es gibt halt böse, böse Netzwerke, die ihm echt Übles wollen. Die sind so böse. Nun, ich und jeder weiß, der Basti baut in Österreich den größten Scheiß. Das nimmt ihn natürlich total mit, gell? Und er um Umfassung. Ich möchte frei sein. Ich möchte frei sein von Opposition, Parlament und Justizia. Ich möchte frei sein. Aber zum Glück, zum Glück hat er gute Freunde, die ihm jederzeit und überall beistehen, weil alle ihren Kanzler lieben. Ich nehm's nicht so genau mit Überparteilichkeit und der Wahrheitspflicht. Und ich weiß von nichts und ignoriere monatelang das Verfassungsgericht. Wenn, Wenn was in der Klemme, Klemme steckt, dann gibt es eine Pressekonferenz. Dort setzen wir die Themen neu und sorgen so für die Aufwärtstrends. Die aufwärts trenn Und im Team, verstehst du, gemeinsam, gelingt ihm dann das strahlende Comeback. Und das, das ist der wirklich große Hit aus dem Musical. Der neue Stil. Ja, jedes Mal, wenn ich im Fernsehen bin, dann schaut mir meine Mama zu. Der neue Stil. Ha! Ich hab's ja gewusst. Das klingt im Endeffekt immer alles noch. Total, ich of auf der Hofer, ich glaub, dir fällt da einfach der richtige Zugang. Nicht nur der. Toi, toi, toi. Basti Christ, Kanzlerstar. Glaubst du selbst, was du erzählst, ist wahr?